Ja, es ist wieder soweit. Ein neues Set, was hier geöffnet wird. Und wir haben hier Legendary Duelist Duels from the Deep. Ein Wal taucht auf und ja, das trifft sehr passend, denn hier ist sehr viel Wassersupport drin. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze. Oh, sehr schön hier wieder zum Reindrücken. Das finde ich immer gut. So, ich jetzt das Ganze einfach auf. Wir können das Ganze aufmachen. Hier sind immer fünf Karten pro Pack drin und insgesamt sind das... 36 Booster. Also wir haben hier eine Menge zum Öffnen. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Äh, generell, wie gesagt, ist, wie schon sagt, äh, es geht um Wasser. Und äh, generell, ich weiß hier einiges aus dem Set, jedoch nicht alles. Denn zum Beispiel bei dem letzten gab es zum Beispiel Reprints, wie zum Beispiel Tornado-Drache oder so. Und ähm, ja, da weiß ich jetzt natürlich nicht, welche Reprints eben hier drin sein können. Ähm, das ist halt noch nicht bekannt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Reisnatgebot, natürlich äh, immer eine gute Karte. Und Haie, da kommen wir schon zum Thema, denn Haie... Haie ist ein gutes Deckthema und bekommt hier nochmal sehr, sehr guten Support hinzu. Aber da gehen wir natürlich noch drauf ein, wenn wir das Ganze dann eben ziehen. Ebenfalls ist hier Marinces eben drin. Und Marinces allgemein ähm, auch natürlich ein Archetype, der sogar eine große Beliebtheit an sich hat. Und der hier ebenfalls nochmal Support bekommt. Hier, wie gesagt, eben für Omi. Also Umi den Archetype, bekommt auch nochmal Support. Deswegen jetzt auch hier natürlich... Marco eben auf den Cover, ne, Bomi, Marco. Ich glaube, jeder kennt das aus dem Anime, ähm, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Hier übrigens ein sehr cooler, ups, oh nein, jetzt habe ich schon. Jetzt habe ich, hab ich hier einfach ähm, gespoilert, ähm, sehr cooler Reprint, weil, ähm, ja, ist der erste Reprint hier im Set. Und hier haben wir schon Seefährtchen, super gut, äh, braucht wir natürlich für das Deck Thema ist natürlich klar. Vergessene Start muss natürlich rein, hier ebenfalls. Und hier haben wir schon einer der neuen Renses. Und, ähm, ja, sie war das der... Genau, sie ist eigentlich halt nur ein Extender ähm, und zusätzlich kann die quasi Protecten, also Extender plus Protection ist auf jeden Fall nett. Ne? Passt zu dem Deck, aber ich muss sogar sagen, dass die andere neue Karte ich persönlich äh, deutlich besser finde. Und irgendwie äh, mag die Kamera das nicht so, deswegen machen wir jetzt mal so... Ja, ne? Brauche ich nicht sagen. Dr. Fisch, auch sehr cooler Reprint. Der Uzi natürlich auch sehr wichtig. Und hier sehen wir schon äh, für Haie neue High-Support, ähm, Exceeds, die Wasser sind. Denn wer es nicht weiß, Haie lockt sich ja in Wasser, beziehungsweise in Exit monstern Bedeutet also, da braucht man natürlich passende Auswahl. Es gibt zwar schon den Arc, aber wie gesagt, ähm, muss halt mehr passen. Und übrigens, Rank-Up-Spells, beziehungsweise eben die, die siebte. Dazu gibt es ebenfalls hier deutlichen Support in diesem Set drin. Uh, der bomb ja, High brauche ich nicht zu sagen, ne? ist eine super gute Karte. Kann sich Totally Awesome holen. Ähm, ja, ist sehr gut. Ist sehr gut, ne? Passt natürlich perfekt auch zu High. Ist selber ein High. Und hier ist genau das, was ich meinte. Zu Arc, bzw. lautlose Ehre. Das ist halt im 101. Es gibt auch noch 101 ohne C, also nicht die Chaos-Version. Ähm, ja, hier nochmal der High. Uh... Ich hab's heute mit dem weggeschrieben. Äh, ja, die Welle, super gute Trap und vor allen Dingen der neue Support, der eben rauskommt. Ich hoffe, wir ziehen ihn noch. Ähm, kann die Karte suchen, was natürlich sehr, sehr stark ist. Frostsaurier, das wusste ich gar nicht, dass die hier drin ist, aber passt natürlich, denn die ganzen neuen Omi-Karten sagen: entweder ein Monster, was explizit Omi im Kartentext hat oder eben ein normales Monster. Und das passt dann natürlich. Äh, und, uh, ja, der Livia-Drache. Natürlich auch passt zum Thema, ne? Der jetzt übrigens sehr, sehr viel einfacher zu beschwören ist. Ähm, weil bisher war es eigentlich relativ schwer, den zu beschwören. Jetzt eben ist das deutlich, deutlich leichter geworden. Dann Zitatelwal, dann den Angler, den Doktor wieder. Und uh, okay, Leute. Okay, da müssen wir uns hier nochmal genauer angucken. Boah, das ist so schön. Der erste Ultraware. Ähm, ja, und das ist halt ebenfalls eine neue Karte für Rancis. Und die ist ziemlich cool, denn sie ist einfach eine Monster Reborn, beziehungsweise du kannst sogar damit aus dem Deck spezial beschwören unter gewissen Bedingungen. Also ist nett, ähm, allgemein. Das Deck bekommt deutlich mehr Extender, bedeutet also, ihr könnt deutlich mehr Combo... Oh, uh, dahinter ist ja noch eine. Ähm, und dann hier noch eben das Link 2. Passt natürlich, ähm, dass hier das alles drin ist. Hier kriegen wir wirklich das komplette Kompaktpaket eben zu Marinces. Weiter geht's, weiter machen wir das hier. Und wir haben hier... Uh, Level 3 ist ja auch drin. Cyber High, <lacht> Reißenattribut nochmal und nochmal für Omi. Wie gesagt, Omi ähm, gibt es jetzt sehr viel Support. Sehr, sehr viel Support. Und allgemein Zorn. Also von Artwork her sind das schon immer eine 10 von 10. Legendärer Fischer. Ach ja, Oldschool. Das kennt, glaube ich, jeder. Dann wieder ein High, dann die Welle. Das wird, wie gesagt, gut. Und auch nochmal neu, wie gesagt, siebte da ist allgemein auch sehr viel mit den Rank-Up-Spells. Wo wir jetzt auch noch gar nicht so viel haben. Das ist die erste jetzt dazu, ne? Mit abgesehen von der Spell selber. Haben wir mal einen Hai. Nochmal Marincis. Und wir haben die elektrische Qualle. Und doppelt High. Ja, okay. Ähm, das ist ja cool. Also erstmal zur elektrischen Qualle. Das sind halt quasi, ähm, ja, das ist halt quasi genau die Karte, die in Anime gespielt wurde. Die kann übrigens bouncen, was sehr cool ist. Also ich kann Monster zurückgeben. Ähm, nee, die kann, genau, Effekt annullieren, indem du 600 DK gibst. Äh, -du -du. Ach, nur, die kann, genau, ganz zauber kann annullieren. Ach, nee, das war die Krake, die Qualle, die Qualle kann ja gar nicht. Nee, die Qualle kann nichts zurückgeben. Sehr, genau, die Qualle negiert. Ähm, sehr cool. Boah, ich will die Krake ziehen. Ich glaube, heißt der Doom noch etwas? Also, ich will, ich will auf jeden Fall die Krake ziehen. Dann der Fischer 2, legendärer Fischer 3. Okay, einfach mal alle hintereinander und. Auch neu im Rinses falle Ich muss aber sagen, da ist die Welle immer noch definitiv die Beste. Allein natürlich auch dann ähm, der Effekt des Unberührtseins ist natürlich bei der Welle halt ultra stark. Ne? Da haben wir die nächsten Garten hier. Oh ja, das ist sie. Das ist die Sucherin. Das ist die Sucherin. Link 3 Princess. Äh, Pfeile sind auch sehr, sehr gut. Einfach wegen zwei Pfeile nach unten, das ist immer gut. Und wie gesagt, du kannst ein Wassermonster ähm, von deiner Hand auf den Friedhof legen. Füge dann Hand eine princess falle von deinem Deck hinzu. Wie gesagt, die Search der halt eben die Falle, was einfach super cool ist. Also das ist super guter Support. Ähm, nice. Sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und zusätzlich kann sie im Friedhof äh, auch noch was machen, indem sie halt... Äh, bis zu Link 3 Monster dann spezial schön kann. Also, wie gesagt, den Extendern fehlt diesen Deck halt wirklich nichts mehr. Hier kommen jetzt halt nämlich wirklich sehr viel. Entschuldigung, dritte schon. Das Playset halt komplett, aber. Ähm, ja, also, dem fehlt es halt jetzt wirklich nicht. Hier auch nochmal netter Reprint. Legendärer Fischer, Frostsaurier. Ist auch ey, so alt, die Karte, ne? Oh mein Gott. Die habe ich, hab ich noch wirklich zu Schulzeiten gezogen, ey. Echt krass, echt krass. Und das ist auch übrigens cool, weil diese Karte ist auf dem Feld einfach Omi, was schon mal nice ist, weil ihr braucht ja für das Deckthema immer Omi. Und zusätzlich können wir in der Battle Phase äh, ein Monster spezial beschwören, was Omi enthält. Oder eben ein normales Monster. Und da können wir halt zum Beispiel theoretisch den Frostsaurier holen. Aber es gibt halt noch mehr mögliche Targets. Aber theoretisch ist das halt möglich. Ähm, wollte ich einfach mal hier erwähnt haben. Und wieder Princess, lautloser Arc, Dr. Fisch. Uh, den Ritter. Den hatten wir jetzt aber schon. Wie gesagt für Haie natürlich extrem wichtig. Ich finde es auch sehr interessant, dass Haie allgemein auch die Neuen sagen, oh, ja, wir haben den Neuen Hai. Wir haben ihn. Sehr, sehr, sehr, sehr gut. Also, das hier ist der neue Hai. Einer der Besseren auf jeden Fall. Ähm, ja, 3 oder 4 Guck mal, du kannst dich der Stufe 4 oder 3 behandeln, das ist schon mal gut Falls äh, Falls alle Monster kontrolliert, was Wasser sind, mindestens 1 So kannst du die Katastrophe schon von den Hand beschwören Falls du dies tust, füge dann ein Fischmonster Der Stufe 3, 5 oder 4 hinzu Sehr geil, ist halt perfekt ist halt ultra gut, passt halt super zu gut äh, zum Deck, aber man kann halt keine Monster mehr spezial steuern, außer Wasser. den spreche ich natürlich eine Downside, aber es ist ein Hai ziemlich normal, deswegen ist Baumut Shark beziehungsweise Hai eben sehr gut. Also das ist, das ist schon mein Highlight. Also das ist wirklich mein Highlight. Der High Ich finde Hai-Deck-Thema wirklich cool. Also High ist wirklich mein Highlight. Ähm, und noch mal die Falle. Und da haben wir dann jetzt gleich auch schon die Hälfte durch. Ähm, auch bei High jetzt. Die bekommen jetzt sehr viele Monster, die sich eben ähm, beschwören können. Was natürlich super ist, eben, dass man Exit ma sammeln machen kann. Und die hatten wir eben auch schon. So, erste Hälfte durch. Und bisher äh, zufrieden. Ich muss mal eben gucken. Äh, wir haben, warte mal, was für mich super. Also auf jeden Fall, der High ist als absolute Highlight für mich. Und wo ist denn hier? Genau, äh, auf jeden Fall auch das Link 3. Super Highlight, super Highlight schon. Äh, brauchen wir nicht drüber reden. Dann halt, wie gesagt, ne, die Welle. Super gut, dass sie da drin ist. Passt halt eben zu ihr. Haben wir jetzt auch genug gezogen. Reißen Tribut nochmal. Kann man nie genug haben. Und, oh ja, genau. Ja, so perfekt. Ja, super. Ja, ich bin schon super zufrieden. Ähm, übrigens kann hier in diesem Set eine Ghost Rare sein. Ähm, und da muss ich natürlich sagen, ich bin ein riesen, riesen Fan von Ghost Rare. Und ich würde mich so mega freuen, wenn wir eine Ghost Rare ziehen. Aber... Ja, ihr wisst ja, ne? ist, ist sehr schwierig zu ziehen. Ähm, genauso wie man ja aus Hauptsets äh, eben Starlight Rares ziehen können. Auch bisher noch nicht. Uh, Riesenhand? Riesenhand ist, glaube ich, nicht bekannt, dass die hier drin ist. Ja, nice! Das ist ein cooler Reprint. Äh, das, auch, das ist schon ein Highlight für mich. Hä? Super? Perfekt. So. Nächster Highlight. Erstmal so eine Riesenhand, warte, wir können auch so machen. Oh ja, der, der grab den High so. <lacht> so. So. Hey, krass Einfach riesige Hand hier drin Oh nein, eine Hand da, boah, da haben wir jetzt echt genug von gezogen Ja, ich bin jetzt gespannt Ob wir ähm, noch eine neue Highkarte ziehen Oder eine Omi-Karte ziehen Das wäre auch cool Ich muss sagen, also Leute, wenn ihr Marinses haben wollt Das Set ist 10 von 10 ähm, oh, Kriegssägen-Hai Auch hier drin, auch gute Heilkarte äh, Und nochmal ein Detalus, auch cool weil hier gibt es einfach, ihr seht ja, ich habe jetzt gleich ein komplettes marinces äh, deck komplett. Einfach mal so. Ist echt voll cool. Und Welle, dritte glaube ich jetzt, oder oh, ist die vierte? Ne, dritte, ne? Cool. Playset ist damit komplett. Und, uh, ist das die, die wir schon hatten? Die hatten wir schon, ne? Ja, die hatten wir schon. Wie gesagt, ist auch der Extender, beziehungsweise auch eventuell auch, kannst du halt zum Protecten spielen. Aber Protecten halt äh, euren Zug. Weil es geht leider nicht im gegnerischen Zug. So. Na, also... Frostauer ja komm Frostauer haben wir jetzt auch genug und uh, übliche <lacht> Angriffe zu Wasser zwei ja, so so ein Ding dann. mit der nächsten Karte oh, ich bin noch gespannt ey. eine Ghost wäre ja schon oh, okay okay okay also das ist halt von Artwork ist das so mächtig es ist so schön oh das ist so schön Während du mit deiner Mama du kannst deiner Hand ein Omi oder eben eine passende Zauber- und Feierkarte oder einen heimlichen Angriff zu Wasser-Zauberfalle von der Deck hinzufügen. Das ist so gut. Also die Karte ist halt Sucher fürs Deck. Thema. Nice. Nehmen wir mit. Ey, wir haben jetzt aus jedem Archetype. eine Karte, ne? Also beziehungsweise aus dem das ist sogar zwei. Super. Guck mal, ist die Diversität hier gleich direkt gegeben. Hi. Ich würde noch gerne... Uh, ich wollte gerade sagen, ich will noch eine High-Karte ziehen. Ähm, und da ziehen wir direkt eine High-Karte. Hier ist halt einer der neuen Exits. Ähm, ja, ist klar. High basiert halt auf Exit und Level äh, Rang 5 ist da auch ähm, sehr gut zu erreichen. Und hier ist halt eben das Neue. Ähm, Zuerst gibt es halt ja, eben, davon haben wir ja schon die Chaos-Version gesehen. Ähm ja, sie erlaubt es übrigens viel leichter, eben Nummermonster zu rufen zwischen 101 und 107. Wie gesagt, ihr holt eigentlich generell nur Wasser, weil ihr primär im Wasser gelockt seid. Aber es kann auch sein, dass ihr halt mal nicht im Wasser gelockt seid. Und dann könnt ihr auch einfach was anderes holen. Ihr also seid nicht immer verpflichtet, eben Wasser zu holen. Aber ihr seid schon oft im Wasser gelockt. Äh, Gerade bei Haie eben. Ähm, oder halt in Exit. Eins von beiden seid ihr halt eh gelockt. Von daher ähm, kann man es mal anlegen: in der Fischer, Säbelhai und noch und wieder. Der, das ist der dritte Playset davon auch komplett. Warum auch nicht? Jetzt sind wir dabei. So. Also, Zitadellenwahl. Oh, Leute. Zitadellenwahl. Das weckt Erinnerung. Also, die Leute, die Duelings gespielt haben, wissen, was ich meine. Da waren Duelings mal äh, Top-Karten überhaupt. War richtig krasses Deck da. Richtig krasses Deck. War noch sehr zu... Also, ganz am Anfang äh, von Duelings. Da, das war Zeit. Da gab es einfach so ein wasser Eben mit genau dieser Karte. Und, oh, uh, noch ein Hai, der zweite, auch gut, zweiter der Hai, ist super. Kommen wir jetzt zur nächsten Karte. Wir haben vier Ultras schon, das ist cool. Und, oh, wir haben noch eine Marincis-Karte, wie gut. Ja, Leute, da haben wir das neue Link 4-Monster und das ist, das ist gut auf jeden Fall, ähm, denn diese Karte kann einfach, was halt sehr, sehr krass ist, ähm, du kannst ein Wassermonster, das du kontrollierst, und eine Karte, die dein Gegner kontrolliert, wählen, gebe sie auf die Hand zurück. Das heißt, sie kann einfach mal zurückbouncen, was halt schon mal sehr, sehr gut ist. Und außerdem kann er zaubern, also sie besser gesagt, zaubern Fallenkarten negieren. Dafür muss jedoch equipped sein, was an ihr, okay, ist, ist, glaube ich, easy machbar in den Deck, ne? Und dann, ähm, können wir das auch noch spezial beschwören, das Equipped. Also, super coole Karte, super gute Karte, vor allen Dingen passt hier perfekt. Uh, und noch mal. Also, wir haben hier, also, ey, das ist halt das Marinces-Display, ähm, was ich hier habe. Ich kann ja gleich direkt einfach Marinces bauen. Perfekt. Aber einfach so gut für alle Karten. Weiter geht's. Kriegshai und der Doppelflossen-Hai. So ein Ding kann ich. Ah, ghost Rear. Ich habe kein Glück, was ghost Rears angeht. Uh, kristall noch. Auch einer neuen Karten. Ähm, die kann ebenfalls wieder für 3, 4 oder 5 benutzt werden Ihr merkt, 5 ist schon wirklich einfach ähm, Und ähm, er ist ja selber auch 5, ne? Achso, 3 oder 4, Entschuldigung Also er kann als 3, 4 oder 5 behandelt werden Er selber ist ja 5, daher braucht er es ja nicht explizit erwähnen, der Text ähm, Ja, und falls sich diese Karte in deiner Hand oder deinem Friedhof befindet Du kannst ein Wassermonster auf dem Spielfeld wählen Beschwör dich gerade als Spezialbeschwörung. Wenn dieses, äh äh, aber verbannen sie, wenn das und falls du dies tust, halbiere die ATK des gewählten Monsters. Zusätzlich kann für den Rest des Spiels kann man so Spezialabschwimmen von Extra Deck, außer Exit-Monster. Wie gesagt, dieser lockt uns eben in Exit, nicht in Wasser, ähm, je nachdem halt, welcher Hai unterschiedliche. Sehr gute Hai auch, auch weil er halt von Friedhof funktioniert, was sehr cool ist. Einfach mal ein, äh, foolish aktivieren, können halt den in den Friedhof legen und dann können wir einfach ihn beschwören. Also, super gute Karte. Ihr ich mag Haie. Haie ist hier auf jeden Fall Highlight und ist auch eben einer der neuen Haie, was auch sehr, sehr gut ist. Jetzt für uns, glaube ich, noch eine Marinces und eine neue Marinces ne? Dann habe ich alles wirklich hier. Mal gucken, vielleicht ziehen wir die noch. Vielleicht ziehen wir die noch. Krieg Angriff. Und... Ah, nein, noch zwei Booster, noch zwei Booster. Bitte, bitte, bitte, bitte. Also, ich weiß gar nicht, was ich lieber will gerade. Die Ghost Rare oder eben die neue Marinces uh, komm. Säbe. Welle. Oh, okay. Okay, okay. Chaos ziehen. Chaos-Scene, Anime lässt grüßen. Also ist natürlich ganz klar am Anime angelehnt. Chaos-Scene und auch das Artwork äh, natürlich auch so ein Anime inspiriert. Sehr geil. Ähm, ja, denn diese Karte erlaubt uns einfach, eben eine Rank-Up-Spell zu kopieren. Aber wir müssen sie ziehen. Wir ziehen sie, zeigen sie vor und dann können wir ein Rank-Up-Spell eben kopieren. Was sehr geil ist. Also eigentlich ist das wie Seven-One, nur dass sie halt flexibler ist, weil sie halt eben noch andere Rank-Up-Spells theoretisch nehmen kann. Äh, beziehungsweise andere sieben karten Sehr gut, auch gut, passt perfekt. Ich glaube, dann haben wir echt alles äh, Passende zu diesem Set halt eben hier gezogen, was man eben ziehen kann. Und legendär Fischer, noch heiße Attribut, auch cool. Und noch mal die. Und jetzt haben wir hier, guck mal, wir haben wirklich alles gezogen, was eben passt äh, zu diesem Set. Wir haben nämlich einmal die neue... Ähm, Zauberkarte gezogen, die eben, wie gesagt, für, ja, siebten Zauberkarten sind, also für Rank-Up Spells. Dann haben wir Haie gezogen, was natürlich eh nice ist. Dann haben wir für Omi ähm, die Old gezogen und für Princess eben die drei, was einfach super geil ist. Und halt nochmal die riesige Hand, die für mich auch ein Highlight ist. Ja, ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen, hat einen kleinen Einblick über das Set gegeben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und natürlich viel Spaß beim Duellier.